On pourrait aller en discothèque ce soir. Bonjour tout le monde. Hallo meine Lieben. Heute schauen wir uns wie und wann wir das Conditionell présent anwenden können. Wir haben schon ein anderes Video über das Conditionell présent gehabt und heute schauen wir uns in welchen Fällen wir diese Zeit anwenden. Man benutzt das Conditionell présent, um Ratschläge zu geben. Exempel: Il devrait aller aux toilettes. Er sollte auf die Toilette gehen. Encore un exemple. Tu devrais faire du sport plus souvent. Das conditionnel présent wird auch verwendet um einen Wunsch oder einen Traum auszudrücken. Exemple. Elle aimerait participer à cette course. Encore un exemple. Je voudrais réussir à cet examen. Man benutzt das conditionnel présent auch, um eine Möglichkeit oder eine Wahrscheinlichkeit auszudrücken. exemple on pourrait aller en discothèque ce soir vous auriez le temps de préparer des saucisses blanches Bei einer Vermutung benutzt Man auch das présent. Tu ferais probablement un bon médecin. Selon la météo, il lègerait cet après-midi. Dans les situations quotidiennes, man faut le conditionnel présent pour le faire zu formulieren. Exemple, pourrais-tu me passer le vin s'il te plaît? Wenn on a un petit peu dans un restaurant, comment on peut dire? Je voudrais un verre d'eau s'il vous plaît. In der indirekten Rede findet das Konditionell Präsent auch Verwendung. In diesem Fall redet man vom temporellen Gebrauch des Konditionell Präsent. Exempel. Annie hat gesagt, wir recevra die 8 Uhr. Hier haben wir einen Satz in der direkten Rede. Wenn wir ihn in die indirekte Rede verwandeln möchten, dann sagen wir, Annie hat gesagt, wir erhalten die Kunden à 8 Uhr. Also, das futur simple in der direkten Rede wird zum conditionnel présent in der indirekten Rede. Encore un exemple. In der direkten Rede, sagen wir, Henri a répondu, je viendrai au rendez-vous à vélo. Wenn wir den Satz in der indirekten Rede haben möchten, dann lautet er, Henri a répondu qu'il viendrait au rendez-vous à vélo. Die Form des Future Simple in der direkten Rede wird zu einer Form des Conditionnel Präsent wie ein in der indirekten Rede verwandelt. Schließlich wird das Konditionell Präsent in einem Bedingungssatz benutzt. Das dient dazu, eine Handlung auszudrücken, die stattfinden wird, vorausgesetzt eine andere Handlung hat zuvor stattgefunden. Man muss dann die Konjunktion si, also wenn oder falls, plus Imperfekt plus conditionnel présent verwenden. Si plus Imperfekt drücken die Bedingung aus, während das conditionnel présent hier die Schlussfolgerung, also das Ergebnis ausdrückt. Exemple: Si on gagnait au loto, on mangerait dans ce restaurant. Wenn wir im Lotto gewinnen würden, würden wir in diesem Restaurant essen. Der Nebensatz, si sí, on gagne au Lotto, ist die Bedingung dafür, dass wir im Restaurant essen können. Und der Hauptsatz, on mangerait dans ce Restaurant, die Folge, das Ergebnis dafür, wenn wir im Lotto gewinnen würden. Die Erfüllung der Bedingung hier ist wahrscheinlich oder möglich. Und das bedeutet auch, dass wir im Moment gar nicht im Lotto gewonnen haben. Deswegen können wir in diesem Restaurant nicht essen. Encore ein Beispiel. Si j'avais du talent, je deviendrais une star du rock. Hier genauso der Nebensatz, der durch si eingeleitet wird, si j'avais du talent, drückt die Bedingung aus. Das heißt, er ist die Bedingung dafür, dass ich im Hauptsatz Rockstar werde. Das bedeutet aber auch, dass ich im Moment kein Talent habe und deswegen kann ich kein Rockstar werden. Und wenn die Konjunktion sie vor il steht, also vor der dritten Person Singular, dann müssen wir das sie apostrophieren. Das heißt, wir entfernen das i von sie und dann ersetzen es durch ein Apostroph, damit zwei Vokale nicht aufeinander treffen. Ja, das ist die sogenannte Elision. Das gleiche gilt auch, wenn sie vor il, also vor der dritten Person plural steht. Ja, da müssen wir auch die Elision machen und sie sagen statt sie il. Example. S'il écoutait mes conseils, il serait déjà millionaire. Hier können wir nicht sagen, si il écoutait mes conseils. Nein, das wäre grammatikalisch falsch. Deswegen müssen wir das i vom c entfernen und es durch ein Apostrophe ersetzen. Encore un exemple. S'ils faisaient leurs devoirs régulièrement, ils auraient de bonnes notes. hier genauso, wir können nicht sagen, sie il faisait leur devoir, nein, sonst treffen diese zwei Vokale i und i aufeinander und das ist grammatikalisch nicht richtig, ja? Deswegen, si faisait leur devoir régulièrement, ils auraient de bonnes notes. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Das war's dann auch schon für, heute, für die des Conditionnels présents. Ich hoffe, dass Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, si c'est le cas, pouce bleu. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo. Vergesst bitte nicht das Video zu et de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bisous. Mouah.